get Wenn du da auf dem Weg bist und dann wächst das Interesse. just: Dann äh, ist es nicht nur eine Erinnerung, die hilfreich ist. From my experience of 40 Also aus meiner 40-jährigen Erfahrung. At some point in this interest increasing, gibt es da einen punkt wenn dieses interesse wächst Then you come to a point where the most useful thing you can do wo das äh, nützlichste für dich is to meet a spiritual teacher äh, ist einen spirituellen lehrer zu haben and to involve with that person und äh, sich auf den auch einzulassen. Is das ist hier in Europa ein bisschen kontroverses Thema. Denn viele Leute haben einen gewissen Widerstand gegen den Autoritätsaspekt, der damit verbunden ist. Aber wenn du so ein Thema mit Autorität nicht hast, dann zu deeper connection a heartfelt connection dann kann so eine ähm, tiefe verbindung eine herzensverbindung with somebody who um knows the way mit jemandem der den weg kennt tremendously helpful mm -hmm. uh, unglaublich hilfreich sein in fact my own teacher mein eigener lehrer he used to say der hat immer gesagt that your work you know looking at the Looking at the student das, äh, deine Arbeit, und dabei schaute er den Schüler an, ist es, den Lehrer zu finden. Und wenn du einmal den Lehrer gefunden hast, dann macht er die Arbeit. I mean, I can't quite agree with that. Also um, da kann ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Because I'm anyway quite busy. Denn Ich bin ja sehr sehr beschäftigt. So we have to share the work, also irgendwie müssen wir uns diese Arbeit schon teilen. Aber im Grunde hat er recht. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Gruppe, die am diesem Wochenende stattgefunden hat. Und da ist ein Mann in diesem Wochenende, der ist von Kopenhagen gekommen. And I think he's been coming five years, six years. Mm -hmm. Also dieser Mann, der ist schon seit acht oder zehn Jahren sogar in dieser Gruppe und er ist äh, 67 Jahre alt. And Und wie wir gerade herausgefunden haben, hat er das seit acht Jahren jetzt gemacht, alle drei Monate. So you know, for him to fly from Copenhagen he must be getting some kind of regular benefit also wenn er so regelmäßig von kopenhagen nach hier fliegt dann muss er ja einen gewissen nutzen bekommen i mean this is actually very beautiful because on these weekends not only do we have a kind of intensive time together also das ist sehr schön denn diesen wochenenden ist es nicht nur so dass wir eine intensive zeit miteinander haben but you can meet people who have the same priority aber du kannst Leute treffen, die die gleiche Priorität haben also different cultures, different und Leute aus verschiedenen Ländern und Kulturen so und dann kommt der Nutzen nicht alleine von dem Lehrer And in India, there is very about a und in Indien gibt es eine Tradition, die als wertvoll gesehen wird, das ist die Sangha und Sangha ist wie die Gruppe Around the teacher. Und die Sangha ist ähm, eine enge Gruppe um den Lehrer herum. Und wenn du hier mit den Leuten sprichst, wirst du herausfinden, dass viele das sehr hilfreich finden. Denn an einem bestimmten Punkt. You can get so many benefits from having a, a heartfelt and trusting connection to a teacher. Da kann es so hilfreich sein, eine nahe und herzliche Verbindung mit einem Lehrer zu haben. I mean, you can learn to drive your car by yourself, of course. Na, natürlich kann man äh, alleine Autofahren lernen. Uh, but you know, maybe it takes a bit longer. Aber es dauert vielleicht länger. And you might damage a few cars in the process. Vielleicht <lacht> muss da auf dem Weg auch ein paar Autos kaputt. Im Grunde ist das mit dem der spirituellen Arbeit vergleichbar. Mm. This is all very, very easy, you see. Eigentlich ist das eine recht einfache Sache. Also wenn man da jemanden hat, der dir zeigt, wie einfach das ist. Und der auch klar macht, was nicht so wichtig ist. I think a big value in that. Ich denke, da ist ein großer Wert darin. And in my case I had a couple of teachers in, from India. Und in meinem Fall hatte ich ja mehrere Lehrer in Indien. And uh, if I would look back, I would say that it was amazingly wonderful with both of them. Und wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, dass es einfach großartig war mit beiden. And you know, I kind of went from being a, an arrogant idiot in the beginning. Also, ich habe mich da verändert. Am Anfang war ich mir so ein äh, arroganter Idiot. That I Und something. damals habe ich geglaubt, ich wüsste etwas. Und äh, am Ende von der ganzen Reise habe ich festgestellt, ich weiß gar nichts. And also that wasn't to know anyway. <lacht> Und dass es da auch gar nichts zu wissen gibt. Und das ist was du selbst yourself. Das ist ja, was du selber zu entdecken scheinst. That Sachen, die für dich eine Bedeutung hatten und für deine Freunde haben. You're meaning Da siehst du immer mehr, dass sie für dich keine Bedeutung haben. And you're in a way demanding of yourself something deeper, where you can find a meaning again. Und äh, du suchst da etwas in dir, etwas Tieferes, um wieder eine Bedeutung zu finden. And, and be Und mm. das kann auch eine verletzliche Zeit sein, Because it's actually not very common. denn das ist nicht weit verbreitet. Most what been to Die meisten Leute akzeptieren ja einfach, was ihnen erzählt wurde. Yeah. That's right.